Neulich verschlug mich mein Dienst nach Ostfriesland und ich ergriff die Gelegenheit, in meiner freien Zeit mit der Fähre auf die Nordseeinsel Norderney zu fahren. Eine Trophe aus einem Lied im mennonitischen Gesangbuch fiel mir ein und ich summte sie während der Fahrt vor mich hin. Sie geht so. In jedem Wind, in jedem Sturm, in jedem Abendrot in jedem Wind, in jedem Sturm, da spür ich meinen Gott. Im Meer der Zeit nicht untergehen, im Meer der Zeit den Tag bestehen, den Tag bestehen und weiter, weiter, weiter gehen. Fahrten wie diese mit der Fähre. Mache mich demütig und nachdenklich. Das Meer fasziniert mich seit Kindesbeinen an und ich kann stundenlang aufs Wasser schauen. Für mich Sinnbild der Ewigkeit und das Kommen und Gehen der Wellen gibt mir das Gefühl, in diese Ewigkeit eingebunden zu sein. Die Weite der Meere lassen mich staunen und danken, Teil dieser wunderbaren Schöpfung zu sein. Und das Schiff die Fähre ist mir wie mein Vertrauen in Gott, dass ich nicht untergehe in den Wogen des Alltags, den es zu bestehen gilt. Fahrten wie die nach Norderney bringen mir Gelassenheit und Gottvertrauen nahe, und in mir breitet sich ein ruhiges Gefühl aus, lange noch, nachdem ich das Schiff längst schon verlassen habe. Viel zu selten habe ich die Gelegenheit, ans oder aufs Meer zu gelangen. Vielleicht sollte ich es dann an Land mit dem Summen des Refrains versuchen, wenn die Wogen im Alltag mal wieder sehr hoch schwappen. Im Meer der Zeit nicht untergehen. Im Meer der Zeit den Tag bestehen. Den Tag bestehen und weiter, weiter, weitergehen. Und manchmal vielleicht mit Umweg über imaginäre Strandkörbe.